Das ist die Bandoline. Äh, eigentlich ist es ein Bandonion, aber äh, weil es ja nicht nach Bandonion klingt, äh, haben wir gefunden, wir nennen es anders, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir haben das eigentlich deshalb äh, als Bausatz Geplant, weil wenn irgendjemand Lust hat, Bandoneon zu spielen, dann ist immer das Problem, wo probiere ich das aus. Und Da kann so ein Bausatz eine gute Lösung sein. Man baut sich das einfach selber, stürzt sich da nicht in Unkosten, und wenn man es gebaut hat, dann versucht man sich im Spiel. Die Griffweise dieses Bandoneon-Typs ist jetzt nicht typisch das, was sich durchgesetzt hat im Tango oder in Argentinien, aber ehrlich gesagt ist uns Instrumentenbauer das wurscht, was uns einleuchtet, machen wir und wir haben einfach das System bei einem tollen Musiker im Raum München gefunden und es macht einfach Spaß und Sinn und was will man mehr? Und wenn man das so anschaut hier, dann sind halt einfach die Halbtöne so schrittweise aufgebaut, die Quinten so durch. Es ist wie mein Kontrabass. Und das geht intuitiv wunderbar. Und auf der Bassseite, im Gegensatz zu typischen Akkordeons, habe ich da Einzeltöne. Aber die sind halt auch sinnvoll angeordnet, sodass ich mit meiner Hand, die da in dieser Gurte steckt, immer alle Knöpfe erreichen kann. Ja, und wenn die halt logisch und sinnvoll angeordnet sind, dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich die halt einfach treffe. Und das Schöne ist, ich muss ja nicht nur Akkorde drücken, ich kann ja auch Melodien spielen, das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich bin halt ganz frei. Genau wie beim Klavier kann ich da einfach machen, was ich will. Gleichzeitig habe ich so einen kleinen... Leichten Würfel einfach auf den Knien und leg los, und das macht schon Spaß.